Einströmt das helle Licht der Liebe. Einströmt Vertrauen, Schutz und Licht. Jesus spricht zu dir. Meine liebe Menschenfamilie meine lieben freunde meine brüder und meine schwestern meine kinder ich stehe jetzt gerade in diesem moment vor dir vor euch und ich fühle eine sehr große freude dass ich jetzt zu dir sprechen darf. Es ist die Zeit des Vertrauens und es ist die Zeit des Loslassens, des Loslassens von alten Dingen, die ihr vielleicht schon lange mit euch tragt, des Loslassens der Energien, welche Niederschwingen. Und so, geliebter Mensch, geliebte Menschenfamilie, wird durch jedes Wort, welches Jesus zu dir spricht, all das in dir energetisch in Licht umgewandelt, was dich hindert, in die Liebe und in die Kraft zu gehen. All das, was dir schwerfällt, was dich sehr belastet, das transformiere ich durch meine Worte und es geschieht wie von ganz allein. Es ist die Liebe meines Vaters. Die Liebe von Gott, welche dich erreicht, wenn ich jetzt zu dir spreche. Diese Liebe, sie sagt zu dir, du bist so wertvoll und du bist so einzigartig wunderbar. Glaube an dich, glaube stets an dich und an deine Kraft. Und so wird dich nun Jesus einladen, einen Moment in seinem Leben zu verbringen. Und wenn du es erlaubst, dann wird dich Jesus führen an diesen Platz, wo ihr euch vielleicht schon einmal begegnet seid. Und wenn du bereit bist, dann gib dein Einverständnis mit einem inneren Ja. Jesus wird es hören und Jesus wird deine Seele ganz sanft und liebevoll tragen in die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und dies geschieht jetzt, in diesem Moment. Es geschieht über die Linien der Zeit und es geschieht wie von ganz allein. Du befindest dich an einem Platz, wo dir Jesus entweder gegenübersteht oder gegenüber sitzt. Es kann auch sein, dass ihr zusammen spazieren geht. Geliebter Mensch, das, was du jetzt wahrnimmst, ist genau richtig. Also lasse es zu, dass deine Seele dir jetzt die Bilder zeigt. Und so waren wir zusammen und haben gesprochen. Ich Jesus, ich habe dir von der Liebe erzählt. Ich habe dir erklärt, dass es wichtig ist, dass du auf deine Seele hörst und vertraust. Ich habe versucht zu erklären, dass alles, was aus deinem Herzen kommt, das Licht, der göttlichen Liebe trägt. Ich habe dir auch gesagt, dass schwierige Zeiten kommen werden. Und ich habe gesagt, dass es sein kann, dass ich dich verlassen werde, aber nur physisch und dass, wenn ich nicht mehr auf der Erde bin, du immer mit mir verbunden sein wirst. Denn über die Liebe, die Gottesliebe, sind wir zusammen verbunden. Und nun in diesem Moment hat sich eine sehr starke Energie der Liebe aufgebaut. Du spürst sicher in deinem Herzen, wie nah ich dir bin. Und möglicherweise fühlst du den Blick, den Blick der Liebe den ich jetzt zu dir sende. Möglicherweise spürst du das Licht, welches durch meine Augen in deine Augen hineinfließt. Ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit. Denn in dieser Zeit, wo wir sehr miteinander verbunden sind, darfst du mir Fragen stellen und ich werde sie beantworten und so nutze jetzt diese Momente der innigen Verbindung mit Jesus. Mein liebes Menschenkind, ich lege dir meine Hand auf dein Haupt und lasse die Energie nun fließen. Es ist die tiefe Liebe von Jesus, welche nun zu dir strömt. Nun lege ich meine Hände auf deine Schultern und streiche dir die Arme hinunter bis zu deinen Händen und lege meine Hände in die Deinen. Fühle unsere Verbundenheit und fühle dass ich bei dir bin, dass ich ganz nah bei dir bin. Und so legte sich die Liebe von Jesus um deine Schultern, verschmilzt mit dir und du spürst mich, ganz nah bei dir. Jesus sagt dir, Gottes Liebe ist bei dir. Gottes Kraft stärkt dich. Und schützt dich. Und so führe ich dich jetzt zu Gott. Spüre, wie die Energie ansteigt. Und fühle, wie die goldene Energie von Gottes vollkommener Liebe jetzt zu dir strömt. Spüre den Segen Gottes und spüre das neue Vertrauen, die neue Kraft, welche jetzt in dir sich ausdehnt. Spüre, dass wir bei dir sind. so legen sich die Segnungstropfen in deinem Herzen zu deiner Seele. Die Engel, sie singen deinen Namen. Der himmlische Chor, er singt die Worte der Liebe. Und du spürst wie diese Worte dich anheben, wie deine Energie sich nochmals erhöht. Und du spürst, wie diese Kraft der Liebe dich nun trägt, durch das Leben trägt und du sicher sein kannst, dass du gut geschützt bist, dass du inniglich geliebt bist und dass du selbst ein wunderbares Wesen bist. Und so trage ich deine Seele wieder über Raum und Zeit in dein Hier und Jetzt. Voller Freude blicke ich dir noch einmal in deine Augen und ich kann erkennen, dass jetzt das Licht von Jesus in deinen Augen leuchtet. So verneige ich mich voller Liebe vor dir. Um wieder in die Dimensionen der geistigen Welt hinein einzutauchen. Meine Liebe ist bei dir und das Licht, es leuchtet in deinem Herzen. Und so legt sich der Mantel von Smarana um deine Schultern und du kommst wieder in deiner persönlichen Geschwindigkeit, Langsam in das Hier und Jetzt zurück. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart. Und ich wünsche euch allen wundervolle, schöne Feiertage, Frieden für die ganze Welt und ganz viel Licht und Freude. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir und Jesus heute verbracht hast. Und wenn dir viel daran liegt, immer die besten, schönsten, neuesten, Botschaften zu erhalten, dann abonniere bitte meinen Kanal, indem du hier auf die Kugel klickst und ich bedanke mich schon sehr bei dir. Alles Liebe, bis bald.